Der verkaufte Großvater. Du wirst meiner Liebe nicht entgehen, Elefantin. Hoch, eine Schauer im ein Grammium. Premiere des Sonntagberger Theaterstadel. Die groteske um den begehrten Großvater mit Lachgarantie glänzt mit hervorragenden Laiendarstellern unter der Regie von Jennifer Schubert. Abends sind wir, Frau. Wäre doch mal als Mann zur Welt gekommen. Samen! Holzen! D.H.T. Gift! <lacht> also also, Hahahaha! Ich bin zu meiner Eltern angekommen, auf den Hegelang. Und wenn es auf mir Leer kommt... Als Böse habe ich dann noch... Was? Also gut! Das Geschäft macht mir, pack mir mal rein! Ein Rundenfoto mit dem Rosenauer. Wie die Sache ja. ausgeht, erfährst du ah. ab 23. März in der Rosenauer Festhalle.